Hallo zusammen, mein Name ist Michelle Fey. Ich bin Key Account Managerin Corporate Solution bei Messerli. Ich verwalte das ganze Werbematerial unserer Kunden und sorge für einen reibungslosen Ablauf von ihren live auftritte Das sind alles, was im In- und Ausland stattfindet. und gehört die internationale Zusammenarbeit zum meinem Tagesgeschäft. Es braucht funktionierende Logistikkonzepte, schnelle Kommunikationsweg und klare Prozess. Gerade bei den Projekt, wo die ganze Konzeption und Planung der Auftritt in We Weziken stattfindet, das Lager- und das Bauteam aber im Ausland sind, sind genaue Absprachen sehr wichtig. Umso mehr schätze ich es, dass ich mit einem Team zusammenarbeiten kann, das mit und vorausdenkt. denkt. abhängig von dem Projekt meiner Kundinnen und Kunden, in der Regel leitet das Team von da aus. Durch jahrelange intensive Zusammenarbeit sind wir als ein eingespieltes Team. Bei komplexeren Projekten ist es jedoch hilfreich persönlich vor Ort zu sein, damit die schnell reagieren, kann, wenn etwas wäre. Ich freue mich immer riesig auf die Abwechslung, vor allem jetzt, wo so lange stark stattgefunden haben. Ja, durch die aktuelle Situation mit der beschränkten Verfügbarkeit von Baumaterialien und Arbeitskräften braucht jeder Planungsschritt mehr Aufmerksamkeit. Ich kommuniziere meinen Kunden sehr transparent, wo die Verfügbarkeit eingeschränkt ist, damit wir zusammen eine Lösung finden können. Das Positive daran ist, dass der enge Austausch mit den Kunden die Vertrauensbasis stärkt.